Ich stehe zu allem. Ich bin da völlig ehrlich. Was mir viel peinlicher ist, ist meine Spotify-Playlist. Aber wenn ich Bücher lese, dann stelle ich die auch ins Bücherregal. Es gibt so. Ich habe so ein Jan-Fleischhauer-Buch, das stelle ich andersrum rein ins Regal. Ich glaube vieles genauso wie es gerade läuft, aber ich würde mit Sicherheit ein paar Pauschalistenverträge an dem Tag noch abzeichnen für viele kluge junge Frauen im Internet und dann nicht mehr im Internet. Und ich würde ein paar, auch fünf Jahresverträge für Kolumnen verteilen. Sehr wichtig und Gott sei Dank immer noch da.